Meine drei wichtigsten Medienformen sind Blogs, Twitter und Prezi. Blog ist zur Veröffentlichung und Debatte wichtig. Ich formuliere in meinem Blog Shift vor allen Dingen meine Denkergebnisse. Und dann setze ich außerdem für Veranstaltungen mit Lehrern und Schülern Blogs auf. In denen wird unsere Arbeit dokumentiert und wir diskutieren da drin und da werden auch die Internetressourcen der Lerngruppe gesammelt. Ähm, ja, Twitter ist mein hauptsächliches Vernetzungsmedium. Ich sehe zu, dass ich einerseits viele Leute in meinen Netzen habe, die auf ähnlichem Feld arbeiten wie ich und auch welche, die ähnlich denken wie ich natürlich. Aber ich habe auch viele andere, die mich in meiner Deformation professionell sozusagen aufscheuchen, zum Beispiel aus der Wirtschaft, aus mir fremden Wissenschaftszweigen, Eltern, Journalisten, St. Pauli-Fans und so weiter. Und der Pädagogen aus anderen Ländern über den deutschsprachigen Zaun zu gucken, ist nämlich in der deutschsprachigen Pädagogik ganz unüblich. Und ich finde es aber unglaublich wichtig. Prezi ist die Medienform, die mir hilft, lineares Denken zu überwinden. Und inzwischen bin ich sogar dazu übergegangen, mit Prezi meine Vorträge zu machen. Das heißt, ich mache zuerst eine Prezi und Je nachdem, wie ich mir dort das Material sortiere und zusammenstelle, wird dann hinterher überhaupt erst der Vortragstext rausgebracht. Also ich, das hat das größte, die größte Auswirkung auf mein Denken.